Hallo meine Pokefreunde Poke und willkommen zu einer neuen Folge von Spongebob, der Film GBA-Version. Wäre mal, ja, wir sind hier in der zweiten Welt stehen geblieben, beim Endboss, und den werden wir jetzt mal machen. Ich habe schon lange, ich habe lange nicht mehr gespielt, deshalb bin ich ein bisschen, ein bisschen rausgekommen, aber ja. Äh, Kampf in na tak keine Ahnung, ich kann das auch nicht Und da haben wir unseren Boss. Ihr müsst die Jungs mit den Baby sein. Zeit euch auszuschalten ist so. Sie scheinen uns mit anderen Jungs mit Babygesichtern zu verwechseln, vor allem, weil ich eine andere Stimme habe als sonst. Tut mir leid. Ja. Äh, ja! Okay. Ich hab vergessen, wie, man, wie, wie der geht. Ah, okay. So, so geht auf jeden Fall nicht. Ah, okay, okay. Hä, <lacht> huh. ja. hey, was, was, was, was, was? Ich hab keine Ahnung, wie ich, was ich machen soll. Nicht treffen lassen, oder? So. Das war's. Ich habe mich richtig schlecht geschämt. Das ist so einfach. Der, der, der konnte gar nichts. Das ist eine Enttäuschung. Und Boom. Oh, oder nicht. Hey, der Schlüssel. Ich kann nicht glauben, dass er den Schlüssel zum Bürgermobil hatte. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich SpongeBob so voiceen soll. Da ist es. Das Bürgermobil. Zurück zur Suche nach der Männlichkeit. Yeah, ein neues Passwort, nee. Nice, wir haben jetzt hier einen kleinen Platz zum Laden, ja. Abkürzung. Äh, sollen wir was kaufen? Lass mal gucken, was wir kaufen könnten. Okay, ist aber leid. Ähm was, ähm, was haben wir denn hier? Ein extra Leben, ein Eimer und. das ist geheim, was könnte es sein? Lass mal holen. Oh! Ach, wait! Schreiben wir so die ganzen Felder frei und nicht anders? Wenn, wenn denn das so ist, dann will ich es wirklich machen, freischalten. Aber... Wollt ihr noch etwas anderes kaufen? Ja, das mal gucken. Oh. Also, wenn das wirklich jetzt stimmt, dann... Ja, dann würde ich es ja wenn das sogar wirklich machen. Wollen wir eben machen? Komm, wir spielen das eben. Das Display wird eh nicht lang. Ich habe ich auf die Uhr geguckt. Äh, uh, ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Ähm, ja, okay. Kann nicht sein, dass die Folge viel länger wird. Ach, fuck, wie, wie, wie, wie mache ich das nochmal? Ja, ich muss nur nochmal reingehen ins Level. Kann irgendwas nicht stimmen? Ach, ach so! Dieter, ist was! Ach so! Okay. Okay, das, das, das war noch einfacher als das letzte. <lacht> so, jetzt müssen wir Glück haben. Ja, wir haben Glück! Yay! Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen gedauert hat mit dem, mit dem Level, aber ich musste. Ich hatte vergessen, welche Taste es war, aber jetzt weiß ich es wieder. Ja, ich, ich guck mal kurz, ob das jetzt auch wirklich kaufbar ist, die anderen. Ja, ist es! Ey, krass! Das andere brauchen wir alles eh nicht, also von daher. Nice! Das ist echt nice, okay. Gut zu wissen, echt gut zu wissen. Echt. Äh, nein, brauchen wir nichts. Äh, ja. Dann machen wir das mal auch nochmal eben. Und... Ja, wir können einfach mal ein paar kaufen. Ich werde dann hier ein bisschen cutten alles. Und alles kaufen. Ah! Ich mach auch so. Ah! Das Level ist komisch. Oh, okay. Es tut mir dass ich nicht so geredet habe. Es ist irgendwie ein bisschen komisch, die Level so ein bisschen gestaltet. Ah, okay, egal. Oh, Leute, ich, ich... Fuck, ich glaube, ich habe hier gerade ein Extra-Leben gekauft. Kann das sein? Egal. nicht wichtig. So, und das vierte Level auch nochmal gekauft. Hä, hey, das eigentlich voll chillig. Da müsste ich nichts suchen. Ich dachte, ich müsste die Level irgendwie alles durchsuchen, die Level so freischalten. Aber wenn nicht, dann könnte ich eventuell sogar das Display äh, auf 100% bringen. Nicht unbedingt in den Folgen alles packen, aber am Ende mal vielleicht irgendwann so die letzte Folge, wo ich das dann mache. So. Oh, ähm, verloren. Ups. Ups. Habe ich jetzt einen one verloren? <lacht> Wäre ja voll lame eigentlich. Okay, hier sterbe ich also. Hier muss man richtig gute Sprünge machen. Das, das, das war echt schwer. Das war schwierig bisher im Spiel, kann ich das sein. Yay, yeah, wir haben eine Muschel bekommen dafür. Yay! Yeah. Das hat sich gelohnt. <lacht> ja gut, ich runde prozent ja von daher. Ich glaube wir verlieren keine One-Ups dadurch, hoffe ich. Ich kann mal gucken, ob ich mir was leisten kann. So, genau eine Muschel was zu kaufen. Wollt ihr heute was kaufen? Ja. Wir wollen gerne das nächste Level kaufen. <lacht> okay, wir haben das fünfte Level auch vollgeschaltet. geschaltet. den nächsten, die können wir noch nicht leisten. Also das ist das letzte und dann gehen wir in die dritte Welt rüber. Mich nervt es, dass sie fragt, hey, willst du doch was kaufen? Ich sag nein. Bist du dir sicher? Das ist ja nicht so, als könnte ich raus und reingehen die ganze Zeit. Aber egal. Oh, oh. Ähm... Um, was ist das denn? Oh, ich ich habe es noch nie gesehen. Oder ich kann mich einfach nur erinnern. Ha-fuck! Oh, oh, nein! Und tot. So, jetzt werden wir ja sehen, ob ich wirklich einen Warner verloren habe. Ich glaube oh, ich, ich, ich glaub aber nicht. Nee. Kann ich nicht glauben. Nee. Ist nicht so. Okay, okay. Rüber. Große Sprünge am besten machen. Ach mal, als ob der jetzt noch die Seite geht. Hätte ich es wissen können? Vielleicht, egal. Gut. Jetzt glaube ich, schalten wir irgendwas frei vielleicht. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ah, ich, ich bin schlecht bei hier sowas ehrlich, ich bin echt schlecht bei sowas. Du, du, du, du, du, du, du, du, Übrigens habe ich richtig Bock irgendwie auf so Switch-Spiele, keine Ahnung wieso, aber ja äh, und es werden auch so gesehen wieder so sword kommen, wie auch immer. Aber jetzt betreten wir was in die dritte Welt. Die Wüste. Die Wüste, die ging nicht voll klar, glaube ich kann mich nicht ganz erinnern, aber ich glaube, die ging voll klar. Die lange Straße betreten wir. Yeah, yeah, das ist ein geiles Level, weil es wieder mit der Musik zu tun hat. Ich liebe die Musik, wieder mal. Ich singe mit, auch wenn das eventuell cringy ist, es sucht mich gerade nur vor Pull. Ich muss einfach mitmachen, das ist richtig nicht geil. Auch wenn die Wüste noch nicht wissen, wie die Wüste aussieht und ich bin fast tot. Ja, das ist nicht sehr schlau, wenn wir mal alle ganz ehrlich sind. Ich bin nicht so gut. Trotzdem liebe ich die Musik und ich bin nicht so gut, weil ich lange nicht mehr gespielt habe. Das ist meine Ausrede, ja, das ist es. Oh, ja, ja, ja, ich liebe die Musik. Das sage ich wahrscheinlich immer, aber frisse. Ja, ja, ja, ja, ja. Was? Ist schon zu Ende? Nein! Was? Nein! Nein! Kannst du kannst Nein, das kannst du mir nicht antun. Dann habt ihr jetzt noch mal eine Runde mit mir zum singen. Diesmal <lacht> dürfen wir nicht verlieren. Das wird der beste Run der ganzen Welt. Ne ne ne, yeah yeah yeah. Falls ihr euch wundert, wie so im Auto die Musik mit wer hex ist, das liegt Gitarre ran. Das ist keine Auto dabei, von dieser Musik gibt. Leider ich... Gerne, sonst hätte ich's ja auch gemacht, aber ohne geht es halt schwer, also und blame me. Sieh se jetzt bin ich besser, wenn ich mich so ein bisschen, ein bisschen konzentriere. Dann geht's auch. Ja, außerdem habe ich, auch, also ich hab auch schon ein bisschen länger gespielt, also das kann man nicht verzeihen, oder? Das war voll easy. Ich bin gespannt auf die liebe Ich hoffe, die ist chillig, sonst reiße ich noch aus. Yeah, yeah. Leider müssen wir jetzt wieder abschweigen und selber beginnen. Yeah. <lacht> ja, ich werde nie ein Leben Level von sowas sehen, dass du Bescheid wisst Und hier haben wir nur den Durchgang in die tote Wüste. Wieder unterwegs. Oh, die gar gemein. Ach Mann, ja, die, die Welt ist schwer. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Oh, ich, ich wollte wollt sagen, sterbe ich jetzt oder was? was? Ey, das ist doch das ist so unfair. Mach ich jetzt nur so. Wir gucken jetzt zu. Oh. warte. Äh. Jetzt. So, okay. Uh, fuck. Yeah. Tut mir leid, ich versuche ein bisschen zu schneiden, aber ab jetzt brauche ich eigentlich gar nicht mehr, weil jetzt geht es wieder ganz normal los. Ähm, ja, ich bin irgendwie schon ein bisschen, kleines, bisschen so gehypt auf das Spiel. Vor allem, weil wir schon bald durch sind mit dem Spiel. Wir sind schon bei der Hälfte, glaube ich. Würde, würde ich jetzt schon sagen, ehrlich gesagt. Ungefähr auf jeden Fall. Ungefähr so bei der Hälfte oder fast oder auf dem Weg. Ach, oh, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Oh, das war gerade ein richtig gruseliger Geht. Ich, ich dachte gerade, der würde mich irgendwie töten wollen oder so. weiß nicht, wie ich darauf komme, dass die Gegner mich töten wollen, aber ja, ist echt so. Und? Kontrollprung. Ja, genau. Hä? Okay, nice. Oh, hier ist ein Krabbenburger. Nice. Die heilen nämlich. Falls ich noch nicht gesagt habe. Oh, hallo. Oh, warte. Wie, wie kommen wir denn dahin? Äh, okay. Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber hier kommen wir auf jeden Fall hoch. Uh, da wird man sogar abgeschmissen. Von irgendwelchen Asslags. Ah! Was? Okay. Okay, okay. Alles gut, alles gut. Ich muss nur noch ein bisschen konzentrieren, deshalb rede ich nicht so viel. Als up! Als ob. Als ob. Nee, nee. Ich habe nur noch ein Leben. Bitte nicht. Und jetzt stirb. Hier kommt bestimmt noch einer. Locker. Was ist das denn für einer? Oh mein Gott, das war so knapp. Alter. Oh, das war's! Das war's! Echt? Das war ja irgendwie ein kurz Level, habe ich das Gefühl gehabt. Oder ich habe einfach gar nichts nachgeguckt angeguckt. Ja, hey. Wenn wir Glück haben, schauen wir sogar die Welt in diesen Folge. Das war richtig krass. Seehöhle ist das nächste Level. Oh, jetzt sind wir hier angelangt. An den. Oh, jetzt wird. Ab jetzt wird das Spiel schwer. Und ich bin genau im falschen Zeitpunkt ähm, seit ich gegangen. Diese hier, die töten ein Instant. Das würde ich nur sagen. Und ähm, ja. Die nächsten Level, die werden jetzt nur noch schwer. Oh, ich ja, dachte mir schon. Ja, wenn der Boden hier so ist, dann wird auf jeden Fall äh, so, so ein Ding runterkommen. Oh, guckt euch das an! Guckt euch das Massaker an hier. <lacht> das ist ein Spiel für Kinder. Ja gut, Mario World eigentlich auch. Okay, ich, ich warte hier kurz. Ich warte hier kurz, ich warte hier kurz, ich warte kurz, ich warte kurz. Ich weite kurz, ich weite kurz. Bitte, ja, ja, ja. pass auf! Okay. Wir werden nicht besiegt und ihr könnt uns nichts anhaben, denn wir sind die Besten. Oh je, je, je. Gut, ich mal kurz sterben? Dankeschön. schön. geht es weiter, glaube ich. Sollte es. Ja. Oh, ich dachte gerade, ich werde jetzt tot, aber nee, kann man sich saven. Ähm. Okay. Ich, hab, ich hab echt, echt Angst ohne Scheiß. Ich habe echt Angst bei dem Level hier, nicht nur, dass es gruselig ist. Damals hatte ich keine Angst. Ich dachte mir nur so, okay, ruhig, Blut, das schaffst du. Ich habe echt keine Ahnung. Manchmal denke ich so, der kommt jetzt bestimmt runter. Und ich betone, weil ich dumm bin oder sowas. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht so. Faktor war was? Oh nee, ich hab's gesehen, aber ich wusste nicht, was es war. Ja. Ich mache einen kleinen K. Wir sehen uns unten wieder. Oh, wait, wir sind sogar hier. Okay, dann wollen wir nichts cutten, das ist ja gut. Bitte lass mich durch. Ja, yes, yeah! Okay, wir haben es, glaube ich, ja, wir sind gleich durch. Wir sind gleich durch im Level. Yay! Yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah. Ihr könnt uns gar nichts. Immer noch nicht. nein, nein, nein, nein. Yeah, wie, wie, das läuft bei uns richtig gut, finde ich. Auch wenn wir ein paar one ups verloren haben. Ich, ich bin halt nicht so gut wie damals, ist komisch ist, aber... Ich habt sein Geschwür gespielt, okay, bitte entschuldigt das. Gut, vorletztes Level, der see Vielleicht ist die wäre doch einfach nur kurz, aber keine Ahnung. Oh Gott, das Level! Oh mein Gott, das ist das... Sch Fuck, ja, verkackt. Ähm, das hier ist das schwierigste Level. Okay, nicht das schwierigste, Level, aber eins der schwierigsten Level. Was wir machen müssen... Wir müssen jetzt wegrennen. Das machen wir noch in den Part. Vielleicht muss auch noch, wenn wir bestimmt eh nur kurz sein. Wir müssen rennen. Wir müssen den kürzesten Weg nach unten nehmen. Wir müssen, wir dürfen keine Zeit verlieren. Null. Weil sonst, seht ihr, werden wir zerquetscht. Ich werde jetzt aber ein bisschen schummeln, sage ich mal. Damit meine ich... Fuck, fuck, fuck. Ah! Oh, fuck. Oh, oh, nein, das... Ich, ich, ich werde, wenn ich, ich, bevor ich sterbe, äh, am besten äh, verlassen drücken, weil das, das geht. Und ja, ich habe Angst, dass ich sterbe. So, <lacht> Spaß. V vielleicht mache ich es. Aber nur, aber nur, wenn ich richtig schlecht war. Oder irgendwie sowas. Übrigens werde ich hier oben nicht getötet, wenn ich es rühre, Nur wenn es mich zerquetscht. Oh! Danke, danke schön. Jetzt habe ich wie viel mehr Zeit, überleben zu können. Und auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das Level gibt mir jedes Mal so fucking viel Adrenalin. Ich denke mir immer so, okay, werde ich diesmal schaffen oder nicht. Hier lang, hier lang. Nein. Fuck. Fuck. Fuck, fuck. Falsch, falsch, falsch, falsch. Hier runter, hier runter, hier runter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Kommt es? Komm, es kommt. Nein! Oh, oh, oh. oh! Wir sind durch! Oh, jetzt kommt das hier. Jetzt, jetzt müssen wir überleben. Jetzt, jetzt ist es so ein bisschen so ein bisschen Tetris-Style, keine Ahnung. Okay. Wir müssen hier einfach richtigen Weg gehen hier. Das heißt. Jetzt nach links. Und gleich können wir dann raus. Oder jetzt schon. Nee, noch nicht. Ich mein, ich, oh, das ist so. Das ist so spannend irgendwie. Kennt. Also, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber guckt euch diesen kranken Shit mal an, ey. Und so, sowas für, So ein Spiel wird halt kleinen Kindern da verkauft. Ich meine, ich habe es damals geschafft. Halt zwei- dreimal gestorben. Weil also schon ziemlich krass ist, aber. Es ist halt so gemacht, dass man es schafft. Es ist jetzt halt nicht richtig krass schwer, aber es ist trotzdem irgendwie so schon ein bisschen creepy, habe ich das Gefühl. Oder? Finde ich halt. Ja. Aber wir sind durch und da oben ist sogar äh, ein One-Up. Yes, yes! Das habe ich, glaube ich, früher nie bekommen. Keine Ahnung. Ähm, ja. Aber wir sind, glaube ich, durch. Das sollte es gewesen sein. Und wenn nicht. Und wenn nicht wenn nicht, ey. Aber doch, sollte es. Sollte es, ja. Ich wüsste jetzt nicht, was jetzt noch kommen soll. Oh, oh yeah. Drei extra Leben. Nice. Die gefallen mir. Hey, das mich doch Hä? Von hier oder was? Yay, okay. Und geschafft. Yes! Yes, yes, Gut, wir machen den Boss noch. Und in der nächsten Folge machen wir Welt 4. Krass, wie, wie weit wir so schön sind. Okay. Ich werde ganz kurz ein Safe-State machen. Ganz kurz. Okay, weiter geht's. Das letzte Level. Eiscreme-Monster. Oh, das könnte ein bisschen lauern. Das, das ist ein nerviger Boss, glaube ich. Komm her, meine Süßen. Kommt und du holt euch ein wenig Eiscreme, meine Süßen. Ähm, nein, danke. Angst einflößende Oma-Zunge im Maul eines Monsters. M Eiscreme. Okay. Ah! Falle. Ja, was wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, ähm ich, ich weiß selber nicht, was wir machen müssen, aber auf jeden Fall müssen wir ausweichen. Und ich glaube, gleich rennen die zu und wenn man dann die Zunge sieht, dann muss man auf die Zunge springen. So war das, glaube ich. Oh fuck. Ja, genau, genau, genau. Hä? Ach so, Nee. Ach, auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf. Nein! No. Wir müssen auf den Kopf springen, genau so war das. Wir müssen ausweichen und dann wenn die Zunge raus ist, müssen auf den Kopf springen, genau so war das. Bitte nicht labern, ich weiß auch alles. Ja, da da da. Juckt mich nicht. Du kannst sein. wach auf hören zu reden, reden. Dankeschön, danke schön. Okay, der Boss ist das schon am schwierigsten von allen. Aber ihr merkt auch schon, das Spiel wird schwieriger und ich wird schlechter. Ich war früher so krass gut. Ja, wahrscheinlich, weil ich das Spiel so oft gespielt habe, denke ich mal, aber trotzdem. Ach komm! Warum hat er mich hier nicht getroffen? Bäm's! So, ein Leben ist von ihm äh, besiegt. Am besten immer hier hinten bleiben. Außer, schmeißt halt. Dann sollte man einfach in die Richtung gehen. Ja. Immer ausweichen. Am besten immer hinten bleiben, damit man hier vorne nicht getroffen wird. Und dann hier bam! Okay, noch ein Leben. Jeder hat ein Leben. Okay, Leute, ich, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich schaffe es. ihr Eis e -E das. Ist nicht einfach zu deutschen. M muss ich muss ich ehrlich sagen. Zumindest finde ich das so. Und uns geschafft. Bäm! Das war der härteste Boss, aber ah, wir haben es. Äh, mit nur einem Dev geschafft und das damit da bin ich stolz. Da, das ist cool. Yay. Da haben wir noch, ich glaube, drei Beste hinter äh, äh, noch äh, vor uns. Aber ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich höre doch das nächste Buff zu bei Spongebob, der Film. Wenn es euch gefallen, lasst eine positive Bewertung da. Klickt irgendwo hier an den Seiten ran, um cool zu sein. Keine Ahnung. Haut rein und ciao.